Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es Quest 2 Gameplay und zwar spiele ich mit euch Traffic Jams. Das ist heute erschienen oder für euch heute erschienen und äh, ja, im Traffic Jams sind wir ein, ja, Verkehrs... Regelexperte, sage ich mal, nicht wirklich Polizist, aber wir können den äh, Verkehr kontrollieren und äh, haben dafür Handzeichen zur Verfügung, so ist Stopp und so ist äh, kommen Schneller und äh, ja, es ist ein echt witziges Game, sehr chaotisch. Ich habe jetzt erstmal äh, so ein First Impression Video aufgenommen um euch zu zeigen, um was es sich hier geht. Es gibt auch noch einen, also einmal einen Karrieremodus, den ich euch zeige. Da kann man verschiedene Städte, verschiedene Tageszeiten freischalten. Und dann gibt es auch noch einen Mehrspielermodus, wo wir quasi, ja, wir in der VR-Brille oder jemand in der VR-Brille ist und äh, bis zu vier Leute können mit einer Handy-App dann für Chaos stiften. Und äh, ja, scheint auch ganz äh, interessant und witzig zu sein, konnte ich jetzt aber noch nicht testen. Vielleicht kommt das noch und äh, ja, aber schauen wir uns jetzt erstmal die, die Seiten an. Einmal sind wir hier auf der Home-Seite von Traffic Jams und äh, ja, es ist erschienen für PC Steam, Quest Store, Rift Store und wenn, wir, wenn ihr das jetzt für die Quest kauft, habt es gleichzeitig auch für die Rift und äh, ist quasi Cross-Buy. Ist auch nicht immer selbstverständlich, von daher muss man das erwähnen. Und äh, schauen wir mal ganz kurz auf die Traffic Jam Quest-Seite und äh, ja, hier sehen wir es: Quest wird supported, Quest 2, Rift. Und äh, ja, ich, ich fand es echt ziemlich ziemlich witzig gemacht. Also er hat einen richtig coolen Comic-Stil, sage ich mal. Und äh, alles äh, ziemlich, ja, ich meine, man sieht die Menschen ja hier, ne wie die aussehen. Sieht ziemlich äh, crazy aus, aber hat was. Und äh, hier ist unser Dennis, der äh, ist quasi unser ja, Vorgesetzter und der zeigt uns, wie was geht. Und äh, ja, wir haben immer die Möglichkeit, ähm, Erfahrungs Punkte zu kriegen. Also wir haben hier auf der Uhr eine Liste, was wir immer erfüllen können oder sollen und dafür kriegen wir halt Punkte und äh, ja, da sind immer verschiedene Aufgaben dabei pro Stadt und äh, scheint ganz witzig zu sein. Und äh, ja, es ist auch noch für alle weiteren ja, PC-VR-Headsets erschienen, Index, Vive, Rift, WMR-Brillen, also alles dabei und äh, ja, hat, so, so wie wir sehen, sehr äh, großflächige Unterstützung an Sprachen. Es gibt äh, zwar Sprachausgabe, also wenn der Dennis spricht, aber das ist so ein Kauderwelsch, das kann keiner verstehen. Von daher ist es eigentlich egal. Hier haben wir gerade diesen, diesen Party-Modus dann gesehen. Also wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Da muss man echt mal abwarten. Aber... Äh, wie gesagt, ist ein echt witziges Game. Ich habe jetzt drei Runden glaube ich, gemacht äh, als, als Ersteindruck und ich fand es echt äh, ziemlich witzig und äh, ich schaue mal, äh, ob ich da nochmal reinschaue. Ob ich ein weiteres Video dazu mache und so weiter und vielleicht diesen Party-Modus natürlich auch. Ich denke auf jeden Fall, dass ich dann mit der Quest noch mal reinschaue und äh, das auch eventuell, das ist ein Spiel, was man auch Leuten vorstellen kann, die mit VR noch nicht so viel zu tun hatten, weil sie müssen sich nicht bewegen, man steht wirklich an einer Stelle und kann die Anweisungen geben und das äh, versteht eigentlich jeder, also ist ein Partygame, wo man wirklich dann mit mehreren Leuten äh, auch mal zocken kann und äh, sich das auf dem Fernseher schmeißen kann das Bild und äh, ja, dann können alle ein bisschen mitlachen und mit dem Handy-Modus ist das natürlich dann noch mal eine Ecke witziger. Ne? Okay Leute, jetzt will ich nicht zu lange reden, äh, gehen wir ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei Traffic Jams, das ist ein First-Impression-Video, es soll auch nicht so lange gehen. Wir sind in Traffic Jams ein Verkehrsordner, ja, Polizist sage ich mal und wir müssen den Verkehr regeln und das können wir machen, indem wir Handzeichen geben mit dem Samstick können wir Handzeichen geben und das in jeder Hand und so zeige ich quasi auf jemanden. Dann kann ich ihm so Anweisungen geben zum Stoppen. So soll er dann kommen. Also das wird einem so ein bisschen im Tutorial erklärt von Dennis. Und ja, ich habe hier eben schon mal das Tutorial ein bisschen gespielt. So, wir können auch hier ein bisschen Unordnung machen. Man kann hier Dinge auch duplizieren. Das ging auf jeden Fall eben mal. Da. Also jetzt können wir die mehrfach. Ne? <lacht> zack, zack. Ja, ein Dreier. Gucken wie die fliegt. Oh, die fliegt sogar echt gut. Okay, <lacht> ja, hallo, na, liegst auf dem Trockenen, oder? <lacht> okay, fangen wir mit der ersten Mission an und äh, bekannt für seine Käse und seine beruhigen Straßen mit wenig Verkehr. Also es gibt hier einen Karrieremodus und dann gibt es aber auch noch einen Modus, wo man ähm, ja lokale Mitspieler, die jetzt nicht in VR sind, ich glaube, das geht über eine App, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, die können dann mitspielen und äh, Chaos stiften für den, mit dem Verkehr. Und äh, ja, aber hier zeige ich es euch jetzt nur ein bisschen über den Karrieremodus. Legen wir mal los. Also ist wirklich First Impression, ich habe noch gar nicht gespielt, außer das Tour Eben. Und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Okay, hier haben wir unsere Liste, was wir alles bekommen. Das müssen wir gucken. Wird ja richtig stressig hier. <lacht> machen wir mal darauf? Okay. Da kommt nichts, okay? Der ja, halt, okay? Okay, das zeigt auch. Äh der Balken an, wie lange die warten können, ungefähr, Bisschen die Geduld verlieren. So, der durch noch, der nicht mehr. Der durch ist. Nehmen den ran. Oh, das war knapp. Oh, jetzt wird's... Jetzt wird, wird dick, kräftig. Okay, okay. Ah, Also echt witzig, ich glaube, wenn man das nochmal in diesen Party-Modus spielt, kann es richtig gut werden. Ah, Ich habe nicht alles geschafft. Also hier sieht man ja, was man immer äh, erfüllen muss. Aber gut, war ja auch mein erstes Spiel. Das große Monster muss aufgehalten werden. Okay, welches Monster? Hm. <lacht> Ah, hier haben wir auch unseren Verkehrsbericht. Okay. Krass. <lacht> da haben wir Speicherung. Geht jetzt weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Keine Mission verfügt. Schalt hier einen Ordner und beginne damit, den Verkehr zu lenken. Haben wir jetzt noch mal das gleiche quasi. Tutorial habe ich gemacht. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Ah, guck mal hier. Ah, hier ist der ja Mehrspieler. Okay, habe ich jetzt nicht. Und die sind wirklich mit dem Handy dann am Start, ne? Na komm, machen wir noch mal Gouda. Machen wir noch mal Gouda. Einmal und... Dann schauen wir mal weiter. Wie heißt das so schön? Vor der Arbeit ist nach der Arbeit, oder wie, ne? so, Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Ach, komm, den lassen wir noch durch, komm. Okay, Beeilung. Beeil dich. Komm, schneller. Komm. Nicht so beeilen, nicht so langsam, komm. Beeilung, Beeilung. Gas. <lacht> also warte, ist Spaß für dich. Komm. Auf jeden Fall haben wir mehr Erfolge jetzt gehabt. Guti, no, guti, yeah. yeah. Perfekt, gut. Okay, wütend. Wütend war keiner und keine Unfälle. Oh, guck mal. Ein bisschen mehr, ne? LKWs steckt viel Potenzial quasi kaputt. <lacht> Guck mal, hier haben wir direkt noch, noch einen. Und das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. In Paris. In Paris ist ja alles immer schlimmer, ne? Vom Verkehr her. Und nicht nur im Straßenverkehr. <lacht> So. Ich denke mal von rechts kommt was, weil da irgendwas ist. <lacht> Komm! Ich ah. dachte, die Scheibe könnte ich noch kaputt machen. Du ab! <lacht> genau das wollte ich. Ja komm, ich bin drüber. Okay. Hurry, hurry. Wo will der hin? Okay, der kann doch... Huh! <lacht> Das kann ich stressig werden hier. Mann, oh Mann! Was denn ist? Hey, uh, see you, bro. Ja, geht. Kuckuck! <lacht> Wo warst du? Du sollst mir doch helfen! so Ich würde dir ja ein bisschen so ein Hütchen aufsetzen. Uh, okay. Maybe, yeah, uh, so, okay, nee, Nein, nein, nicht. Ist viel zu klein für mich. <lacht> Tschüss, Dennis. Bye, bye. <lacht> ja, das war Dennis. Jetzt habt ihr ihn auch mal kennengelernt. Habe ich gemacht. Ja, Leute, hier haben wir jetzt noch noch mal Gauda bei Nacht. Paris müssen wir noch ein paar Sachen holen. Also es gibt immer scheinbar immer Nachtzeit, Stoßzeit, Tageszeit und so weiter. Ja, aber das soll nur ein First-Impression-Video sein hier und damit werde ich erstmal durch. Wie findet ihr das Game? Findet ihr das witzig? Wäre das was für euch? Gerne mal in die äh, Kommentare reinschreiben. Und äh, ja, ich würde mich natürlich jetzt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, liken und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.